Naja, meine Arbeit bringt es mit sich, dass ich eigentlich den ganzen Tag im Web bin und äh, nervös werde, wenn ich nicht im Web bin. Also von daher, ich versuche so viel wie möglich von der Arbeit ins Web zu verlegen. Ich versuche auch mit den Leuten, mit denen ich zusammenarbeite, so viel wie möglich im Web zu machen. Das ist äh, gar nicht so einfach, weil sehr viele Leute massiv immer noch auf E-Mail äh, sich stützen. Und E-Mail ist nicht wirklich Web, es ist, nicht ist nicht offen, Es ist ein 1 zu 1 Verhältnis. Und dann Word-Docs anflanschen, an, an E-Mails an e und austauschen und wieder auf die Festplatte kopieren, also dies, diese Art zu arbeiten. Das tue ich selber immer noch, also man fällt auch selber immer wieder zurück da hinein. Da, wir versuchen das zu verhindern und versuchen es so offen und kollaborativ wie möglich anzulegen. Dazu gibt es eine permanente Konversation mit den Leuten, also auch da gezielt, wenn es geht, mit Web 2.0 Mitteln. Und äh, drittens eben Wissensmanagement. Das mache ich pers persönlich für mich permanent die ganze Zeit. Also das läuft auch im Web.